Kennst du das auch? Du willst von hier in die Hocke gehen und fällst einfach direkt um, weil du dich nicht halten kannst. Ein Video hatte ich ja schon dazu gemacht, es kann daran liegen, dass dein Tibialis hier einfach zu schwach ist und den, du den trainieren solltest, deinen Schienbeinmuskel. Es kann aber auch sein, dass das Problem an der Hinterseite liegt, die Achillessehne. Was die damit zu tun hat und wie diese dir auch helfen kann beim Gehen, Joggen und auch bei Knieschmerzen, das siehst du jetzt. Okay, also es geht wieder um die Hocke. Wir wollen hier tief rein, weil das ist eine Grundposition, die wir öfter einnehmen sollten und die soll möglich sein. Wir wollen jetzt heute mal die Achillessehne angucken, weil das könnte der hindernde Faktor sein, dass du hier gar nicht reinkommen kannst, weil du immer wieder vorgehen müsstest, um die zu entlasten. Wir wollen aber, dass das auch tief geht. Mein Ansatz ist ja immer, wir brauchen Mobilität und Stabilität. Beides ist nötig. Wenn du beides hast, hast du zwei Säulen, die stabil sind. Dein Gebäude halten. Mobilität geht aus meiner Sicht meistens vor Stabilität. Das heißt, du müssen erstmal die Mobilität komplett hinbekommen, dass sie einfach in einem gesunden Maße wieder da ist, um dann Stabilität reinzubekommen. Also Mobilität zuerst. Wie machen wir das? Kommen wir gerade rüber. Also, wir wollen ein bisschen Mobilität reinbekommen, die Achille-Szene. Du stellst dich an eine Wand, drückst das Knie langsam nach vorne. Wichtig ist, dass du komplett hier mit der Ferse unten bleibst und der häufigste Fehler ist, dass die Leute hier irgendwie ausweichen. Also guck, dass du hier gerade bleibst und gehst dann mit dem Knie nach vorne. So weit nach vorne, wie du immer noch fest drauf bist. So kommst du hier in die Dehnung rein. Okay? Also es kommt auf das vordere Bein an, also das hintere ist jetzt scheißegal. Hier reingehen, vorgehen. Du kannst es aber auch mit dem hinteren machen. Wenn Leute ein bisschen Knieprobleme haben, dann mögen sie es nicht so sehr, so ein bisschen so viel Druck drauf zu bekommen. Das heißt, du gehst hier einfach dann mit dem Knie nach vorne. Das geht natürlich auch. Entlastest du ein bisschen das Knie. So, da drin immer 12 bis 15 Atemzüge mindestens drin bleiben. Das bedeutet ungefähr eine Minute oder sogar zwei Minuten. So lässt du den Stretch wirken und bringst ein bisschen die Spannung wieder auf normalem Maß. Der zweite Schritt, jetzt wollen wir schon so ein bisschen... Stabilität auch reinbekommen. Geht, indem du, ich mache es nochmal hier vor, indem du hier reindrückst, wieder loslässt. Und wenn du dann es schaffst, hier den anderen Fußball loszulassen, musst du natürlich deutlich mehr arbeiten. Schritt Nummer 3, ist eine Übung, die aus dem Ballett kommt sogar. Also es wird sportlich, es wird spannend. Bist auf einem Bein, du kannst jetzt gar nicht mehr stabilisieren. Du gehst auch wieder mit dem Knie vor, tippst vorne an, um dich zu stabilisieren und drückst dich wieder hoch. Das ist der demi so sodass du dich hier stabilisieren kannst. Was bringt das Ganze für deinen Gang? Natürlich, wenn die Achillessehne wieder mobil ist kannst du überhaupt wieder besser abrollen, du kannst wieder besser laufen. Ganz, ganz wichtig, allein fürs normale Gehen und natürlich noch mal mehr fürs Laufen, fürs Joggen, weil da wirken ja viel größere Kräfte. 36% unserer Dämpfungsarbeit kommen aus der Achillessehne. Das heißt, das kann auch dein Knie und deine Hüfte entlasten und natürlich auch den Rest des Körpers. Sprunggelenk ist auch nochmal ein wichtiger Part, das wird nochmal ein anderer Parts werden für ein nächstes Video dass auch die, äh, die Sprunggelenk frei und mobil ist, aber auch stabilisieren kann. Bis dahin, übe auf jeden Fall diese Übung. Fang mit 1 an, 2 weitergehen, 3. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du schon ganz anders abgehen. Vielen hilft es auch, um besser springen zu können beispielsweise. Und jeder, jeder der joggt, weiß, jede Joggybewegung ist ein kleiner Sprung. Von daher kann das dir auch ganz neue Power nochmal geben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.